Vorne und hinten links befinden sich an der Unterseite jeweils eine Stütze. Die Stütze vorne lässt sich auf die Schnelle herausfahren, die hintere drehen. Auf der Rückseite befinden sich die Anschlüsse wie HDMI, VGA oder Chinch. Außerdem lässt sich der 1206P per USB mit einem PC oder Laptop verbinden. Hierdurch kann die Präsentation zum Beispiel für Bildprogramme, PDF-Dateien oder PowerPoint-Präsentationen am PC oder Laptop gesteuert werden.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 einer Wand projiziert, kann das Bild manuell ausgerichtet werden. Ein Bonus des 1206P, das Gerät hat einen automatischen Trapezausgleich bis 40 Grad Winkel. Durch Drehen des Geräts um 180 Grad dreht sich das Beamerbild automatisch mit. Das ist optimal für die Nutzung als Deckeninstallation.